Ja, am Ende würden wir alle profitieren von mehr Gleichheit auf der Welt. Aber ähm, stattdessen werden lieber so benachteiligte Gruppen gegeneinander ausgespielt. Frage ist, was da geleistet wird. Also zum Beispiel schlau investiert zu haben, Glück gehabt zu haben, vielleicht an der Börse, ist das eine Leistung? Ich würde ja, das dauert nur ein paar Tage, dann gibt es eine Revolution. Ja. <lacht> ich weiß gar nicht, ob es da ein Takeaway gibt. Das klingt für mich alles so ein bisschen, it's just shit. Du hörst Steile Thesen, Klischees à la carte. Ein Podcast von Mein Grundeinkommen. Herzlich willkommen, hi, hier bei Steine Thesen. Mein Name ist Susanne Fiedler. Ich bin Psychologin von Hause aus und arbeite hier als Professorin an der Wirtschaftsuniversität in Wien und interessiere mich vor allem für ähm, die zugrunde liegenden Mechanismen von Entscheiden und Fairness und Kooperation in meiner Forschung und sitze hier heute zusammen mit äh, Helene. Hi Helene. Hallo, danke für die nette Begrüßung. Ja, ich bin Helene Bockhorst, ich bin Comedian, ähm, verfüge nicht über die Qualifikation, aber dafür über viel Interesse zu diesen Themen. Und wir haben ja schon einige interessante Themen gehabt. In der letzten Folge ging es um Selbstoptimierung und da haben wir uns anhand von drei Thesen damit auseinandergesetzt. Ähm, was ist Selbstoptimierung? Macht Selbstoptimierung zufrieden oder eher unzufrieden? Und es ging auch viel darum, dass eben nicht jeder die gleichen Möglichkeiten hat zur Selbstoptimierung und dass diese Unterschiede schon sehr früh anfangen, teilweise in der Kindheit. Was diskutieren wir denn heute? Hast du ein paar Thesen zugesendet bekommen? Ja, die erste These ähm, ist, finde ich, ja, ich lese es dir einfach mal vor. Ich will okay. dich nicht beeinflussen. <lacht> ich habe ein bisschen <lacht> Zehn Prozent der Menschen halten 67,3 Prozent des Vermögens in Deutschland, Gedankenstrich. Dafür haben sie aber auch hart gearbeitet. <lacht> ja, das war überhaupt gar keine hinführende Frage oder Betonung. Ja. Helena, ich denke, du bist sicher derselben Meinung, oder? <lacht> also ich will es jetzt nicht zu drastisch formulieren, weil ich dann wieder böse Kommentare kriege und ähm, sicher findet irgendwer auch wieder ein Beispiel von dem Cousin von irgendeiner Frau aus der Parallelklasse, der reich ist und auch schon mal gearbeitet hat. <lacht> ähm, ich würde da halt die Kausalität in Frage stellen. Ja, voll. Und nur wenn man Einzelbeispiele kennt, heißt das ja noch lange nicht, dass das in der Regel so ist. Ja, also wenn man einfach sich die Zahlen anguckt, ist natürlich systematisch eher so, dass äh, Reichtum häufig von Ererbung kommt. Ja? Das heißt also, vielleicht haben deine Eltern oder deren Eltern oder deren, deren Eltern ähm, viel geleistet. Äh, die Frage ist, was da geleistet wird, also zum Beispiel schlau investiert zu haben, Glück gehabt zu haben, vielleicht an der Börse, ist das eine Leistung? Ist der Umstand, dass man die Kohle hatte, um überhaupt was zu investieren, schon eine Leistung? Ich bin da echt immer äh, sehr hin und her gerissen, was man da als Leistung zu definieren hat, wenn man es am Ende am Geld misst. Ja, mein äh, Bruder und ich, wir hatten ganz oft, als wir noch jünger waren, halt damals. Ähm, Business studiert, BWL und war der Meinung, dass ich ja viel zu risikoavers sei und deswegen ich natürlich auch nicht äh, ordentlich verdienen kann im Leben, weil die Manager, die viel verdienen, die haben, erbringen ja diese extreme Leistung, ähm, dass sie da bereit sind, risikohafte Entscheidungen zu treffen. Und die Frage, die ich mir immer gestellt habe und dann halt auch ihm ist, aber für wen Risiko? Ja, der fährt ja weiterhin heim zu sich an seinen Kamin in die schöne Villa in, ähm, in Berlin. Hingegen äh, der Typ, der am Band steht in der Firma, für die da diese risikobehaftete Entscheidung getroffen wird, der, halt, ähm, der, der wird es spüren. Nämlich der verliert unter Umständen seinen Arbeitsplatz, weil jemand eine falsche oder risikogetriebene Entscheidung getroffen hat. Das soll nicht heißen, dass ja. Leute nicht risikobehaftete Entscheidungen treffen sollen. Sicher gehört das auch dazu. Aber die Frage ist, wer die, die Kosten dafür trägt und dementsprechend auch das tatsächliche Lebensrisiko. Das finde ich schon ganz schön hart immer zu glauben, dass die Leute dann dafür incentiviert werden sollten, diese Entscheidung zu treffen. Ja, ich finde auch, dass es ganz schön krass, eigentlich Leute dafür zu schämen, dass sie risikoavers sind. Weil ähm, die Frage ist ja immer, wie tief man fällt mhm. und wenn man zum Beispiel auch in der Kindheit die Erfahrung gemacht hat, so dass jede falsche Entscheidung dazu führt, dass du nichts mehr zu essen hast. Natürlich prägt einen das dann und du bist natürlich nicht so risikobereit wie ja der reiche Erbe, der irgendwie, wenn er was verloren hat, das sofort ersetzt bekommen hat von den Eltern. Ja, und auch voll, ist auch gar nicht so richtig klar, ob die wirklich risikobereiter sind, weil die Maße, die man benutzt, sind ja im Grunde für jeden gleich. So, wenn ich dir aber sozusagen eine Mille hinlege und du investierst davon jetzt halt, sagen wir mal, die Hälfte ja, und gleichzeitig gucke ich aber, ob jemand anders, der 500.000 Euro hat, 500.000 investiert, dann ist natürlich das Risiko für beide schon sehr unterschiedlich. Ja, es gibt für den einen das Polster, für den anderen nicht. Und wenn man das Ganze jetzt auf normale Situationen runterbricht, wie du es gerade gemacht hast, ja, also wenn ich halt am Ende des ähm, Monats einfach gucken muss, wo ich noch die nächste Gurke herbekomme und gleichzeitig der andere aber nicht mehr drüber nachdenken muss, ob er seinem Kind vielleicht zum 18. den nächsten Porsche schenkt, dann ist das, was ich risikomäßig überhaupt machen kann, Einfach da, dieses ist so groß der Unterschied, dass es kaum messbar ist, ob das wirklich eine andere Präferenz ist oder halt einfach das, was ich zur Verfügung habe, weil es ist für mich einfach kein Risiko, mhm. ja, diese Entscheidung so zu treffen. Wir wissen halt tatsächlich voll wenig und gucken uns da immer so korrelative Sachen an, ja, von denen du ja im Grunde auch schon sagst, ja, wissen wir am Ende gar nicht, ob das eine das andere bedingt. Ja, Korrelation mhm. heißt ja immer nur zwei Sachen tauchen zusammen auf. Also jemand hat Geld und er trifft eine bestimmte Art von Entscheidung. Jetzt weiß ich aber nicht, ob das Geld dafür zuständig ist, sondern oder ob es vielleicht ist, weil der Typ einfach anders drauf ist als jemand anders. Also selbst ohne Geld würde der dieselbe Entscheidung treffen. Das heißt, bei, wenn man eine kausale Aussage machen möchte, also sagen möchte, etwas führt dazu, dass wir jetzt uns anders verhalten, muss man eigentlich immer das, den Faktor, der es halt verändert, wirklich verändern. Ja, also weniger Geld, gar kein Geld, mehr Geld hinlegen und zu so sehen, wie eine und dieselbe Person sich dadurch verändert. Und mhm. ähm, dafür sollte es mehr geben. Das ist, wir machen das im kleinen Experiment, aber das ist, da geht es schon immer um so kleine Beträge, dass ich mir nicht ganz sicher bin, ob man da so große generalisierbare Erkenntnisse von gewinnt. Ja. ja, ich glaube auch, dass das schwierig zu rechtfertigen ist in so einem Forschungsantrag. Aber ähm, ich finde, es ist ja auch total verständlich, dass reiche Leute immer glauben, sie hätten viel geleistet und sie hätten das irgendwie verdient. Weil sicherlich haben die ja auch mal irgendwas gemacht. Also die haben ja jetzt nicht nur rumgelegen, nur die haben ja gar keinen Vergleich ähm, von ihrem Arbeitspensum zu zum Beispiel einem Krankenpfleger, der da endlos lange Schichten schiebt und echt einen harten Job macht. So, diese Erfahrung haben viele Leute nicht gemacht und dann denken die, ja, natürlich habe ich hart dafür gearbeitet, für mein Geld. Ich habe ja jetzt hier ähm, letzte Woche, habe ich ja diese E-Mails geschrieben und äh, der eine Mitarbeiter hatte mir eine Excel-Tabelle gezeigt, die habe ich mir dann auch angeguckt. So ist ja nicht so, als würde ich hier nichts tun. Ja, und ich weiß, ich weiß gar nicht, ob ich so hart wäre weil gegen, äh, gegen Leute, die äh, da glauben, sie haben das verdient, weil ich glaube, die Wahrnehmung, die, die stimmt ja schon auch und die leisten da ja auch was. Aber wie mhm. du schon sagst, sie haben halt sehr wenig Vorstellung darüber, was hier eigentlich ähm, im nächsten, also wie es für andere eigentlich abläuft, wo typischerweise halt äh, Zeit hingeht. Was sagt die nächste Karte, Helene? Hast du noch eine mit einer These für uns? Ja, die nächste These ist, niemand auf der Welt müsste arm sein, das Geld ist da, nur ungleich verteilt. Also vermutlich stimmt das. Ja, ich bin nicht in dem Sinne eine Ökonomin, um zu wissen, ob das äh, in, in seiner Gänze stimmt. Gleichzeitig ähm, sehen wir natürlich, dass o also Ungleichverteilung ein ganz definierender Faktor in jedem, also wirklich fast jedem Land ist. Da irgendwann mal ein Buch gelesen, wie die Umverteilung in einzelnen Ländern aussieht und welche Korrelationen es da gibt. Also zu zum Beispiel so Sachen wie Schwangerschaften von Teenagern und die Wahrscheinlichkeit, im Gefängnis zu landen. Und es, da ging es nie darum, wie reich das Land tatsächlich ist, sondern wie stark die Ungleichverteilung der, des Einkommens war. Dass das einer der besten mhm. Prädiktoren eigentlich für ganz viele negative gesellschaftliche ähm, ja, Outcomes oder ja, Ergebnisse im Grunde ist. Und es scheint also sehr in uns drin verwurzelt zu sein, so ein bisschen diese un ungleiche Verteilung, die uns da antreibt. Bitte? Ja, die Frage ist, also es ist ja so, wie wir auch eben bei der ersten These am Beispiel von Deutschland gesehen haben, dass halt ein kleiner Anteil der Menschen einen großen Anteil des Vermögens hat. Ähm, die Frage ist halt, wenn man das gerechter verteilen würde und sagen wir jetzt mal lieb gemeint ein bisschen ähm, den wegnehmen würde und das anderen Leuten geben würde, ähm, wie viel das wirklich verbessern oder wie lange das halten würde, mhm. weil da ja auch ganz viel strukturelle Probleme eine Rolle spielen. Also ich glaube bei so, ja, bei allen Bestrebungen, ähm, das gerechter zu verteilen, darf man halt nicht nur auf Geldsummen schauen, sondern müsste eigentlich noch ganz viele andere Faktoren mit einbeziehen. Voll. Gleichzeitig denke ich, dass das ganz oft das Argument ist, nichts zu machen. Ne? So, also Wieso meine ich das auch ja, nicht? Genau. Also ich würde es nur super kompliziert machen. Ja. Also, ich würde auf jeden Fall ähm, versuchen wollen, das gerechter zu verteilen, mhm. aber äh, sehr kompliziert. Ja, das ist eigentlich mein Anspruch. <lacht> Und so um, um es dann wirklich wie möglich machen. machen. Ja. <lacht> ja, also, ich denke halt, also du hast voll recht, natürlich immer ganz schnell hochgradig komplex und wir wünschen uns aber eigentlich eine leichte, eine einfache Art und Weise, Gerechtigkeit herzustellen. Und ich frage mich immer, also wenn wir jetzt einfach nur mal in Deutschland bleiben, ja, und also pff, müssen wir nicht drüber reden, ja, es gibt hier sehr ungleich, sehr starke Ungleichheit, wenn man einfach nur an die erste These sich erinnert, in der 60 Prozent des Einkommens im Grunde bei, andersrum habe ich es jetzt verdreht? 67,3 des Vermögens sind, glaube ich, bei... Zehn Prozent der Leute. Genau. So, also das ist, das, das klingt, das riecht ja. nach Ungleichheit. Und es ist also per Definition irgendwie da, weil er erbt und erbaut und so weiter. Und das Argument, warum wir das aufrechterhalten sollen, ist ja ganz häufig eins von irgendwie Markt und Marktwirtschaft. Wir brauchen das, weil das motiviert Menschen. Ja, mehr Geld haben ja. ist ein Anreiz beispielsweise in, für Innovation oder um kreative Köpfe zu schaffen. Geld im Grunde als Antriebsfaktoren für die Entwicklung von der Gesellschaft, Weiterentwicklung von der Gesellschaft. Nun weiß man aber aus ganz vielen Studien eigentlich, dass das gar nicht so ein toller Antriebsfaktor ist. Ja, man sollte natürlich auch immer noch Anreize schaffen, um irgendwie ähm, ja, außergewöhnliche Leistungen zu nicht zu rechtfertigen, aber eher zu belohnen. Aber dass es dafür unbedingt braucht, dass ich und der reichste Typ in Deutschland so weit voneinander weg sind, dass wir nicht mal dieselbe Sprache im Grunde mehr sprechen. ja, Das ist, das scheint mir natürlich nicht notwendig zu sein. Und dass wir jetzt in einer Welt leben, in der diese Ungleichheit so ein substanzieller Bestandteil einfach von uns, auch unserem Wertesystem ist, ne? dass wir glauben, Leute haben das schon auch so verdient. Das ist irgendwie schon, das sollte so sein. Ja, selbst wenn man Umfragen bei Leuten macht, die wenig Geld haben, die dann oft sagen, ja, nee, das macht ja Sinn. Da ist man ja auch selber Schuld dran, dass man so wenig hat. Ja, ich hätte ja mhm. mehr machen können. Ich hätte mich schlauer anstellen können, noch mehr arbeiten. Und dass das irgendwie so in unseren Köpfen so verhaftet ist, finde ich echt ganz schön spooky eigentlich. Ja, dass wir uns gar mhm. nichts anderes vorstellen können daneben. Also ist wenn wir das nicht hinkriegen, das zu ändern, das scheint mir das, das Ding zu sein, an dem es sich bricht, an ne? dem alle, die meisten unserer gesellschaftlichen Probleme sich brechen. Wenn wir weiterhin diese Form von Ungleichheit akzeptieren und auch als wünschenswert erachten, können wir halt ganz viele unserer Probleme, die da so gesellschaftlich auf uns zukommen, und da ist Klimawandel nur eins davon, ja, wirklich nicht lösen. Ja, am Ende würden wir alle profitieren von mehr Gleichheit auf der Welt, aber ähm, stattdessen werden lieber so benachteiligte Gruppen gegeneinander ausgespielt. Da hat sich die Welt halt sehr verändert, da müssen wir echt was ganz anderes denken. Und deswegen ist diese ja. Ungleichheit, die da eingebaut ist, für meines Erachtens einfach so, ein krasser, so eine krasse Blockade. Die es aufzulösen gilt, weil mit dieser Ungleichheit wird es halt immer weiter dazu kommen, dass es asymmetrischen Zugang zu Ressourcen gibt und die dementsprechend halt auch entsprechende Konflikte, ja, die zwischen Ländern, aber auch zwischen Gruppen in Ländern regelmäßig einfach mhm. Energie ziehen. Wenn ich so an unsere Forschung denke, dann finden wir eigentlich durch die Bank weg, dass die Leute Ungleichheit scheiße finden. Ja, die wollen das nicht. Wenn es dann aber darum geht, die abzuschaffen, Ganz andere Geschichte. Ja, mhm. also das ist, das ist wie, als ob die beiden Sachen nicht zusammengepackt werden. Ja, nee, Ungleichheit sollte es nicht geben. Und wenn ich dann äh, frage und äh, wie sieht's aus, magst du irgendwie mehr Steuern dafür zahlen, dass es weniger Ungleichheit gibt? Oh, nee. Oder sollten die ja. Reichen besteuert werden? Äh, oh, na, mh, na, das weiß ich nicht, ob man das machen sollte. Ja, also da wird es dann immer gleich, na, das ist, das ist complicated. Und wie, wie würde man Ungleichheit halt sonst abschaffen? Wenn nicht durch Umverteilung ja, und Umverteilung ist einfach etwas, das hat nochmal eine ganz andere Konnotation dann für die, für die Leute, wenn sie die Entscheidung zu treffen haben, wie das denn auszusehen hat. Ja, von mhm. daher, ich glaube, es gibt einen großen Wunsch von Menschen nach mehr Gleichheit im Kleinen wie im Großen. Ja, aber wie man dann dahin kommt. Das ist gar nicht so leicht. Also da hängen halt ganz viele Faktoren dran. Das eine ist, man muss immer überlegen, wer kriegt es jetzt eigentlich? Das ist ein ganz großer mhm. Treiber dafür, ob ich für zum Beispiel Umverteilung bin. Ja, wie wird umverteilt? Also an welchen Stellen wird das Geld rangezogen und dann ausgegeben? Ähm, ja, wann wird das gemacht? Wie kann da der Staat eingreifen? Also auch welche Rolle der Staat selber hat? wie ich den definieren lasse, weil man kann ja auch natürlich einfach Scheiße finden, dass Leute in das Privatbusiness einfach einklinken sich und äh, da irgendwie eingreifen als Staat. Es gibt einfach so viele Beweggründe, die einfach mit der Präferenz für Gleichheit gar nichts zu tun haben mhm. und die aber entgegenstehen den Präferenzen für Umverteilung. Ja. Und ja, das klingt ja auch erstmal so ein bisschen übergriffig, ne, weil ja. man irgendwie sagt, ähm, jemand wird jetzt stärker besteuert als andere oder wir nehmen dem vielleicht sogar was weg. Mhm. Aber interessanterweise ist es ja gar kein Problem, Leute zu enteignen, wenn man zum Beispiel deren Grundstück haben will für Braunkohle, Bergbau oder so. Also da geht es dann auf einmal doch, nur halt nicht für, für mehr Gleichheit. Ich irgendwann letztens habe ich äh, auf Twitter so einen Post gesehen, wo ein so, so ein großer Lastwagen mit so einer aufrollbaren Absperrung, die einfach so wirklich krass wie simpel, es fuhr einfach der Lastwagen und automatisch wurden diese ganzen Aufsteller auf der Straße hinter ihm aufgestellt und zack war einfach ein Streifen auf einer Autobahn abgegrenzt. Ja, also innerhalb von 30 Sekunden hatte der da seinen, seine anderthalb Kilometer hingelegt und damit war plötzlich ein Fahrradstreifen da. Und darunter stand nur, dass es nicht mehr Fahrradwege gibt, ist kein technisches Problem, es ist ein politisches. Ja, und mhm. ich fand, das hat so, weil ich natürlich im ersten Schritt auch immer erst mal denken würde, naja, kann man das überhaupt machen? Geht das überhaupt? Ja, wer, was da alles für Probleme irgendwie hinten dran hängen, und, ähm, und dieses Bild kommt mir jetzt gerade in den Kopf, weil ich denke, ja, eigentlich bin ich vor allem deswegen beschränkt, weil ich halt immer darüber nachdenke, dass politisch kann man das doch nicht machen. Das ist ja alles so schwierig, anstatt zu denken, nee, man kann es technisch, kann man schon machen. Jetzt nur noch eine Frage, wie wollen die Menschen das? Und die Menschen wollen mhm. weniger Ungleichheit. Ja, ähm, so Wie macht man denn also jetzt Umverteilung im Grunde schmackhaft? Was sagt denn die nächste These? Will die vielleicht zu uns kommen so. und uns fragen? Die dritte These ist: nicht nur reiche Menschen, alle haben Angst vor Umverteilung. Ah, ja. Also, ich glaube, dass das stimmt. Mhm. Ähm, zum Beispiel äh, muss ich halt auch dran denken: kennst du diesen Robin Hood-Zeichentrickfilm? Von Disney oder? Da sind das doch Tiere. Ja. Und dieser Zeichentrickfilm ist ja ziemlich beliebt. Mhm. Also da mögen Leute das, wenn es ein Fuchs ist. <lacht> ne? Und wenn der Fuchs dann so den bösen Tieren das Geld wegnimmt mhm. und in dem Film die armen Tiere, die sind ja alles so kleine Mäuse mhm. und kleine Hasen und sind so voll niedlich und da feiert man das, wenn die dann halt das Geld kriegen, was er vorher den äh, reichen Tieren weggenommen hat. Mhm. Aber so in der Realität, sagen alle Leute oh Gott ihr könnt doch nicht irgendwie Reiche jetzt stärker besteuern die Armen die haben dafür ja auch gearbeitet und ähm, ihr könnt doch auch nicht hier Leuten was von ihrem Erbe wegnehmen oder so das geht nicht weil das dann Mensch ist also ich glaube das wäre viel einfacher wenn man so die reichen Leute zwingen würde so ein Wolfskostüm <lacht> zu tragen oder so <lacht> dann das ist doch mal ein sieht man das auch ja. mehr ein ja, das heißt, also wir haben nicht nur Karneval in, in Köln, sondern es wird dann auch der, der Karneval der Reichen und Armen, nur damit wir uns besser davon ja, trennen können. Okay. Ja, es darf nicht so nah an der Realität sein. Ja. <lacht> also ich denke, du bist da voll auf dem richtigen Pfad. Also auch die Daten sagen im Grunde, dass es... Äh, dass es tatsächlich nicht nur die Reichen sind, die gegen Umverteilung sind, sondern dass es ganz häufig auch die sind, die eigentlich nicht davon profitieren, dass es das nicht gibt, Ja, die, die das eigentlich bräuchten. Ja, Ich erinnere mich da auch an, an deine Geschichte mit dem Typen, der die Würmer verkauft hat im Angelladen, Ja, der also so wie viele ne, im Grunde für eine Partei stimmen, für ein Parteiprogramm stimmen, das absolut zuwiderläuft zu dem, was ihre eigenen individuellen Präferenzen angeht. Leute, die also davon profitieren würden, zum Beispiel Erbschaftssteuern einzuführen, Leute, die davon profitieren würden, Kapitalsteuern einzuführen, weil die einfach nie an diese Stelle kommen oder sehr unwahrscheinlich an diese Stelle kommen würden, wo es für sie überhaupt Relevanz hat. Und wir sehen tatsächlich in den Daten, dass äh, so konservative Parteien ganz häufig von den Wählerstimmen profitieren, die aus einer Arbeitergemeinschaft kommen. Die haben also ein Parteiprogramm, was für die eigentlich überhaupt nicht funktioniert, aber die wählen die äh, viel zu häufig im Grunde und zwar aus so einem Bedürfnis der Grundsicherung heraus. Ja, ne, ne, die sind so viel in Unsicherheiten ausgesetzt, also viel mehr Arbeitsplatzwechsel, Unklarheit über die Höhe und ob das reicht und so weiter, ob die Ressourcen ausreichen. Äh, die, die leben also in schwierigeren Umständen und die haben ein ganz großes Bedürfnis danach, äh, mehr Sicherheit zu haben. Und was schafft mehr Sicherheit ein Staat, der also letztendlich mehr Sicherheit bietet? ja? Und dass es also bei demselben Ding bleibt, nicht irgendwie krasse Veränderungen herbeiführt. Selbst wenn die Veränderungen in deren eigenen Sinne wären. Und das finde ich schon ganz schön auch fies irgendwie, ja, dass man an seinem eigenen, wenn man jetzt glauben hat, dass die Politik irgendwie das die Methode ist, durch die wir was verändern können dass wir die nicht nutzen, dass die Leute, die sie brauchen, die eigentlich Veränderungen anstoßen wollen und bräuchten, dass die die nicht nutzen, weil die selber schon in so einer sehr schwierigen Situation sind, so viel geprägt von Unsicherheit, dass das halt keine Option mehr ist, sondern mhm. die ihre Stimme halt dorthin tragen, wo definitiv kein Wechsel von irgendwelchen Hierarchiesystemen passiert. Ja, das Blöde ist ja auch die einschlägigen Parteien. Die werden ja auch nicht zu denen sagen, nee, nee, euch meinen wir gar nicht, für euch wird ja. nichts Gutes passieren. So. Ja. Sondern die nehmen diese Stimmen natürlich gerne mit. Und umgekehrt, ähm, ist es aber auch immer so ein bisschen uncharmant oder so ein bisschen schwierig. Also, jetzt als eher sozial orientierte Partei, mhm. kannst du ja auch nicht zu bestimmten Leuten dann sagen: Passt mal auf, wir würden gern ähm, reiche Menschen stärker besteuern, aber keine Angst, dich wird das nie ich betreffen. Würde Du kleine Maus, du du bist weiterhin arm wie eine Kirchenmaus. Ja. Ähm, da, da machen wir uns überhaupt keine Illusionen. Deswegen wählen wir uns, dann kriegst du noch so ein paar Brosamen. Das ist halt auch schwierig, das zu kommunizieren, ohne dass Leute sich da angegriffen fühlen. Also ja. man kann ja nicht sagen, ja, wir nehmen hier manchen ein bisschen mehr weg. Aber nur den Erfolgreichen, mhm. dich betrifft es gar nicht. Ja, total. Also das, das kann man, glaube ich, politisch nicht machen und auch menschlich nicht. Und ich glaube, mhm. ehrlich gesagt, selbst wenn man es machen würde, wird es nicht reichen. Dieser, dieser Gedanke, bei uns wird das irgendwie häufig beschrieben über diese, ähm, das nennt sich äh, System Justification Theorie, also System Rechtfertigungstheorie, dass Leute, die benachteiligt sind, häufig das System, in dem sie leben, trotzdem als gerecht wahrnehmen, einfach weil mhm. sie ähm, dieses System stützen, sie leben ja da drin tagtäglich. Ja, und sie haben also gestern nicht revolutioniert und sie haben vorgestern nicht revolutioniert und sie haben den Tag davor auch ganz brav ihre Arbeit gemacht. Dafür muss es ja irgendeinen Grund geben. Ja, und der mhm. ist, es wird schon ein faires System sein. Und die halten ganz oft daran, an diesen Ideen, dass das schon ein faires System ist, fest, obwohl das völlig zuwider ist zu dem, was sie eigentlich bräuchten. Ja, und da gibt es echt mittlerweile ganz schön viele Studien, die also zeigen, wie viel Aufwand auch Menschen in unterprivilegierten Situationen im Grunde betreiben, dass sie diesen Glauben, dass das gerecht ist, aufrechterhalten. Dass das ein mhm. ganz großes, großes Bedürfnis auch einfach ist, dass sie häufig sich dann zum Beispiel den Schuh selber anziehen und sagen, ja, ich hätte ja was anderes machen können. Ja, es ist, wird schon gerecht sein. Ich hätte ja besser in der Schule sein können. Ich hätte ja einen anderen Job lernen können. Dass das alles oft gar, oft gar keine, keine Optionen gewesen sind. Ja, und da die Ungerechtigkeit ähm, zu sehen, wäre halt auch die Ungerechtigkeit auszuhalten. Und das ist mm. ein bisschen das, was, äh, moff, was man glaubt, was da psychologisch dahinter hockt. Ja, wir können das sehr schlecht aushalten, wenn wir es nicht sofort ändern können. Also redet man es eher weg, denkt man es eher weg, fühlt man es eher weg und hält sich an dem Gedanken fest, ach, es wird schon passen, das ist schon irgendwie gerecht. Aber dann kann ich natürlich auch nie was ändern. Schwierig zumindest. Ja, ja. ja ich kann mir auch vorstellen, wenn man irgendwie so und so viele Jahre erstmal in so einem anstrengenden Job gearbeitet hat, dann hast du ja auch so versunkene Kosten ja. irgendwann. Und denkst so, hey, wenn ich jetzt auf einmal drauf komme, dass das eine scheiß Idee war, dann war das ja alles umsonst vorher. Deswegen ja. lieber weiter daran glauben, dass ich irgendwie noch den Aufstieg schaffen könnte und... Reichtum als Konzept ist ja auch erstmal, also es klingt ja erstmal gut, weißt du, ja. wenn ich mir vorstelle, dass ich auch irgendwann mal dran bin, wenn ich nur hart genug arbeite, das klingt ja super mhm. und in Filmen sieht man es ja auch, da sieht man dann so Zusammenschnitte, wo Leute irgendwie so arbeiten und ihre Sachen anpacken und dann kriegen sie immer mehr Geld und dann fahren sie auf einmal ein besseres Auto und dann denkst du dir, ach toll, da muss ich nur weiter durchhalten. Mhm. Dann wird noch. das auch bei mir klappen. Ja, voll. Was man schon, also ich habe so ein paar Studien jetzt gelesen, wo die halt den Leuten, ähm, also das eine Problem ist halt, dass die glauben, da kommt noch was, aber dass sie mhm. auch ganz häufig gar nicht wissen, dass sie in einer bestimmten Einkommensverteilung liegen. Ja, also zum Beispiel Leute, die wenig Einkommen haben, überschätzen häufig systematisch, wo sie eigentlich sind bei der Einkommensverteilung und glauben, dass sie, irgendwo im Mittel liegen, obwohl sie einfach mhm. nicht mal ansatzweise beim Mittel liegen. Und sich diese Ungerechtigkeit im Grunde wahr zu oder offensichtlich zu machen, führt natürlich schon dazu, dass die Leute dann anfangen, anders auch über Umverteilung zum Beispiel nachzudenken. Also man kann schon Leute eher dahin führen, dass sie auch bereit sind, dann über dieses System oder ein Systemwechsel irgendwie nachzudenken, indem man ihnen beispielsweise bewusst macht, an welchen Stellen sie selber mal sehr empfänglich waren oder verletzlich oder wo sie halt selber das er, erspürt oder erfahren haben und dann sieht man plötzlich, dass der Anteil derer, die bereit sind, auch für Umverteilung zum Beispiel zu sein, ansteigt, auch mhm. selbst wenn die vorher das nicht gewesen sind. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz cool zu wissen, dass es also zum einen schon diesen Mechanismus gibt und dass der stark ist, dass man den nicht unterschätzen sollte. Ja, aber dass wir da durchaus auch politisch und psychologisch irgendwie was machen können für ja, das finde ich super interessant. Ich habe eine Idee, wir haben noch letztens geredet über so Fitnessarmbänder ja. und ich finde, jeder sollte so ein Fitnessarmband haben, wo dann so drinsteht, ähm, im Vergleich arbeitest du so und so viele Stunden mehr als andere Leute in deinem Alter und so und so schwer mhm. ähm, und was dein Einkommen angeht, Liegst du in den unteren 25 Prozent? Weil ich glaube, wenn Leute das jeden Tag angezeigt oh, kriegen Gott. würden auf ihrer Fitnessuhr, ich glaube, dann hätten wir sehr schöne schnell, schnell, physiologische <lacht> <lacht> Also ich, allein der Gedanke daran kriegst sofort Herzrasen. Nicht da drauf. Aber ich, ich glaube, das wäre gut. Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall Einiges in Gang bringen wahrscheinlich. Weil wenn man sich mal überlegt, wie wenig wirklich reiche Leute es eigentlich gibt, ja. wir könnten die ja total easy überstimmen. Also das wäre ja überhaupt nicht das Problem. Sollte man da müssten halt hat. nur alle mitmachen. Ja. <lacht> ja, also ich denke, also gerade wenn man über so etwas wie Interessenvertretungen in der Politik oder so nachdenkt, dann ist das natürlich so, dass die Leute, die die breite Masse darstellen, häufig gar keine Interessenvertretung haben. Ja, weil die, sich, die sind einfach zu groß, um sich zu koordinieren. Und solche mhm. Sachen so salient zu machen, wie über ein Einkommens-versus Arbeitsalltags-Armband, ja, ich denke, that will do it. <lacht> das erinnert mich vorher an diesen Film hier, Time is Up, wo du die ganze Zeit gezeigt kriegst, wie viele Lebensjahre du jetzt noch hast. Und oh ja, das kann ja noch dazukommen, <lacht> dass dann noch so an der Uhr steht, wegen deiner schweren Arbeit im Schichtdienst ja. hast du gerade zwei Jahre Lebenszeit oh. verloren, aber mach dir keine Sorgen, deine Rente wird eh nicht reichen, deswegen bist du am Ende wahrscheinlich froh, dass du nicht mehr so lange lebst. Ich schwöre dir, das dauert nur ein paar Tage, dann gibt es eine Revolution. Ja. In der Tat. Aber es das heißt so, von heute, was würde ich mir so mitnehmen? Hm. Also zum einen, Ungleichheit ist echt ganz schön krass äh, reingewebt ins System. Und mir fällt es immer noch schwer, die irgendwie wegzudenken. Ich kann irgendwie kognitiv sagen, ja, finde ich blöd. Und, so, und wenn es dann aber um tatsächliche Umsetzungssachen geht, äh, so was für eine Umverteilung möchte ich denn jetzt tatsächlich, was finde ich fair? Da wird sofort irgendwie kompliziert ja? und dann, dann scheut man schnell zurück, weil sich keiner so richtig darauf einigen kann. Was ist denn faire Umverteilung? Welches Geld darf man wegnehmen, welches nicht? Also ererbtes, er erarbeitetes und so weiter. Und ähm, und dass Leute, die eigentlich im, im Moment einfach diejenigen sind, die von Umverteilung am meisten profitieren würden, dass die ganz häufig nicht äh, dafür sind, weil sie entweder unterschätzen, wie sehr sie davon profitieren würden oder aber halt auch sehr gerne an dem System festhalten, an dem sie gerade hängen, weil ihr Leben mhm. sowieso so krass von Unsicherheit geprägt ist. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob es da ein Takeaway gibt. Das klingt für mich alles so ein bisschen... It's just shit. Na, ich glaube, ähm, man kann schon daraus mitnehmen, dass je mehr Informationen Leute haben, umso wahrscheinlicher ist es, dass sie auch in ihrem eigenen Interesse handeln und wählen ja. und dass dann vielleicht auch Veränderungen kommen können. Mhm. Ah ja, das ist gut. Ja. Von daher also mehr Transparenz, mehr Armbänder. Ja, die uns transparent machen, wo wir gerade stehen und uns vielleicht auch ein Stück weit ähm, ja, empathischer machen mit den Bedürfnissen, die andere haben und dementsprechend auch unsere, ja, unser Bedürfnis nach Umverteilung und unsere Bereitschaft für zum Beispiel Umverteilung im eigenen Staat so erhöht. Das fände ich eigentlich cool. Mhm. Also bastelst du das Armband bis nächste Woche oder mache ich es? Ich probiere es mal. Und ansonsten so als kleinen Vorsatz kann man ja einfach schon mal jemandem sagen, hey, ich verdiene mehr als du und arbeite viel weniger. Also da kann ja jeder so im Kleinen anfangen, die Informationen rauszugeben und Menschen aufzuklären. Okay, das heißt also, wenn ich mir traue, bis nächste Woche, wenn wir wieder aufnehmen, ein T-Shirt zu drucken, auf dem mein Gehalt steht und damit einmal durch Wien laufe, hätte ich meinen Beitrag für Transparenz zumindest schon mal getan. Ja, falls wir uns wiedersehen, freue ich mich <lacht> auf jeden Fall. <lacht> okay, ich sage, was ich getan habe. Helene, es war so schön, dich mal wiederzusehen. Bis bald. Ja, hat mich auch gefreut. Bis bald. Tschüss an da draußen. Bye, bye. Das war Steile Thesen. Klischees à la carte. Ein Podcast von Mein Grundeinkommen.